Hi, ja, ja, Herr, bist du Possen. Und jöre erste Hans mit me wann zum Renner. Ja, ich will kann schon heller seh, wann zum Faller. Deine Video handelt um Erfahrungen, um Hier Herr Seadere Raphaels Malerie, Skulen in Athen. Zum Abbilder in Recke auf ulde Tidens Greske Philosopher optat diskussion. I Centrum står Platon, som grünla dennes Kuglen i ore 387 otischü Christi føtze. O Aristoteles Hans mest schente Student. Begge to viser me Krupsbroke, wie der aspekta af Grün Platon peka oppover, vor die Hans Syntes, atte finnes in perfekt, o u werden a forma, boten vor wo u werden. Forma e ideelle Verschöne af tingene, o konceptene, som viser ründos. I denne volkomne werden, finnes de ideelle drehe. Den ideelle YouTube-Kanalen, den ideellen Rettfertigkeiten oder oh, den ideellen Schärlichkeiten hätten. Ich war Wirklichkeit sehr vibare und vollkommene Kopier auf diese ideelle Formen. Der jälte auch so Fossa, der finst mange vor Stuche aus wo dann sehr den ideelle Fossen uit. Platon sintes Et wo auch wirkliche werden, mo wie tänke, diese ideelle Formen. Aristoteles der Remot sind es, nein, der eike nockobare tänke, wie mo jo wie mo jo se, was um scher os i werden. Bege tu repräsentere tu verschiede Mode aus Wisskap po. Wenn wir ta Ausgangspunkt i Observation auf enkelt Phänomena vor generelle Sanheter, so calleste de Newton for example ha observiert et Äpple zum falt po Hans, o mange andre ting som ne po Jura. Disse Observationen ha han brückt vor Entwickle sin Theorie. Um Gravitation. Denne generelle Theorien Herr Newton etta Po, berügt vor obereine, wo dann Planetener Beweger sei Zula. Der obryke generelle Sanhäter vor ob für enkelt Phenomena, kalles Deduktion. Mathematikere jobber verstoffrems deduktiv. Die tar Utgangspunkt ich Chen de Sanheter, vor ob spezielle mathematische Sättninge. Der vor zetter ganz gemühe gab, som Bahnehagebahn icke ha. I Bahnehagen movi jobe und fremst induktiv. I Vidion om Logik, will ja wiese wurdan wie kann deduktiv resonere mei bahn. Wo dann wo in deine Innukschuhe fungieren. Du sehr Herr Maria, som hier sei spezielle Erfahrungen, wie du bügge et thorn. Der biedra till hennes Verstöelse auf Konzepte Höide. Ich gehst dort. Ich gehst dort. Ich gehst Ich gehst dort. Ich gehst dort. Was ist du? sehr stort! <Glacht> war stort? Ja, sieh da. War det so hüht? Ja, det war das oh, so <lacht> ja, also Einstein herbrückt den generelle Sanheden at Lyshashtigkeiten er konstant vor o utvikle sin Relativitätstheorie zum jör vor utsigelse ums sehr Phänomena. So mange a senere ha faktisch blit observert. Einstein hat also jobbet meist deduktiv. well siehe Han hat all Künstler um Wirklichkeiten bejinner mehr Erfahrungen. Da Han hat entwicklet Relativitätstheorien um die, hat Han jobbet pro um et patentkontur Usset so wurde ein Volk hat pröft löse et Problem, zum Upstu mehr Jernbahnentraffiken vor ünge Chaos o aturk Crasher war der nötwendi o um synchronisere in i verschellige über over hele Europa Relativitätstheorien handler nettop ums beschmolle war der Betür der händelzer schär Einstein war wellige Pädagog denn der war John Dewey The world is moving. At a tremendous rate, no one knows where. We must prepare our children not for the world of the past, not for our world, but for their world, the world of the future. Dewey Hautwicklet a theory om Oye and Afaring. Self Om mest for Schlagure. Learning by doing, ha han eigentlich sagt, dass es nicht genug obare gere. Wir müssen auch so jen umdenken, reflectere, das, was wir gere, vor, de es David Kolb, ein Abdui's Meerarbeitere, ha widere utwicklet denne teorien. De beginnt mit einer konkreten Erfahrung. Vor Exempel, Ad Bieler Rüller Üligt langt no die Kommane en Rüsche Bane. Bane reflektiere deine Erfahrung, i de die Sammenligne Bielene. O oh, oh, Bieler. Bieler. Ist bisher auch so ganz beliebt, oder? Ja. Weil er liegt Männer. Ja, und ja, von Den. Ja, also. Den? Denn ist mit den? Den ist sehr so und den ist Tum, schwer. Ja. Einen ist sehr mal. Wenn so kännerst, dann fühlst du ja, ja. sehr so ja. Bana concludera dass es vielleicht mit Tünken zu tun hat, dass Bilar No Mobana, jöre Experimenter fahre und um das stimmt. Ja, das Ja, Ja, so das Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. noch von Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Die en eine nu Erfahrung. Methos. Tala und Nevalga ha wiedere utiklet Kolbstheorie. Schlieg passa den Bode, Bahnhagen o Bahnhagen Lara utaning. Südnesjai. Die Kalade o jöre erfahring Erfahrung den aktiven Phasen. Men egentlich erbahne aktive i alle Phasen. Den nuje i denne Theorien er. At den Framhever at der de Erwicti o deele Erfahrungen. Studenten deele Erfahrungen i Klasse Rumme. Bana deele dem me andere Bahn o me wachsne. Etz bischmolkan stille stillos her. Wa. Wa ha schet. Wa ha jay Wa ha set. Wa ha jay observat. At andere jut. Den Orange. Wovater? Da ja, tyn, wa? ja, so da ich nur wie er deelt Erfahrungen, kann wie drüftetem. Spüschmoller er, so war betüde. War er mening mit der, wo kann wie tolkede, wo kann wie verstode. I langsum schieno, servi ad bielne, rüller nee, liege fut nur die er po flat gülf, die die bremset a Friktion. De drängs mehr Kraft, her also längere friction, vor o stoppe den Tungebielen, po grün, af den större Trägheit. Bis wir generalisere haben ha wie dann os et nüt begreb. Trägheit. Nächstes beschmoll er, War nu? Wa jör vi no me de. Wa kan de som vihalat brüke stil. Wilken rolle spieler de i Werdagen? Wel, de betür ad vimovare vorschick der i trafiken. vor die tunge ha a en ganz gestuhe Bremselengde. Norban anwender sinne bekripper i weerdagen, die di erfaringa, Erfahringer. Urzirkelen bejinner punit. Wer gang die Gorhünd den Zirkeln, blie deres Begräbsinhol düppere und begrebsumfang widere. Der also engle Icke ein Zirkel, men ein Spiral schlägt zum Brüner habe es krävete messit spiral The action takes place on a philosophical basis, but you don't know the basis until you reflect upon it later. And that became very much part of my cultural psychology later, but never mind. So